Ich habe mir gestern noch eigentlich mehr Videos angeschaut, als ich vorher gehabt habe. <lacht> ich bin dann ein, bisschen, ein, bisschen, ein bisschen hängen geblieben und war, war viel schön. Und ich habe mir dann halt die, die Chronologie, Chronologie, also die, die Videos mhm. hintereinander angeschaut, die Gespräch. Und ähm, was schön ist, ist, das heute, die letzten Tage waren ziemlich zach, ziemlich weil ich sehr wie im Kopf festgehängt bin. Aber allein das, das Schauen von den Videos war hat mir für gut getan. Und heute war ich da vollständig voll schöner Talk. Ähm, und erstmals danke für die, für die Videos. Und danke, dass ich so kurzfristig teilnehmen darf in dem Gespräch. Und ähm, ich, ich, ich würde gerne was fragen. Ja. Und zwar, ich habe viel gelesen und viel, viel mich mit gewissen Dingen beschäftigt. Im Endeffekt merke ich immer mehr, dass ich mich im Kreis drehe. Und dass ich, dass ich in, in, solange ich an dem festhalte, an dem ich an irgendwas festhalte, wird es da gar nicht verändern, dass ich mich im Kreis drehe. Und mir ist durchaus bewusst, dass alles Bewusstsein ist. Und dass es auch sehr schwer ist, über das zu reden. Und da uh, irgendwie die Worte zu fassen oder, keine Ahnung, das mit dem Kopf zu begreifen, weil du wirst was begreifen, was einfach ist. Um, na das ist schon wieder, egal, keine Idee. Um, aber was, ich, was einfach so zart ist, ist, dass es trotzdem wie so Tage, Momente oder alles gibt, wo du nicht wieder, wieder aus noch einweist und, und dann ist die Frage, die sich mir stellt, wenn Zeit nur wieder Konzept ist und Zeit eigentlich nicht existiert, weil es, wie gesagt, ein äh, äh, Konstrukt ist, ähm, braucht zwar Prozess Zeit, beziehungsweise wenn man, wenn man 23 Jahre oder so nach einem gewissen Ding lebt und nach Glaubenssätzen und bla bla bla bla, Braucht es Zeit, es irgendwie, dass sich von dem loslöst und, und das irgendwie an sich von dem loslöst? Das ist auch wieder so. Aber ich fühlt sich immer noch so an, als ob ich mich manchmal immer wieder im Kreis drehe. Und manchmal wieder, wie du so schön sagst im Video, aber dann die Worte, ja, braucht man nicht mehr dann sozusagen, ohne es irgendwie dann wieder zu abgespaced zu werden. Aber es ist einfach irgendwie so ein ewiges Auf und Ab. Okay, also braucht es Zeit für die Gegenwart nicht, ja? So Zeit das, das hat diese zwei Aspekte, weißt du? So zum Beispiel äh, denke ich, wir beide sehen uns übermorgen, mhm. ja? das, und übermorgen werden wir sagen, ah jetzt, ja? mhm. So ähm, und jetzt ist auch jetzt, also Jetzt, wo wir drüber reden, ist übermorgen für uns beide halt ein Gedanke. Ja? Genau. Und ähm, dieser Gedanke hat ja auch zu tun mit dem äh, Nicht-Ein- und Auswissen zum Beispiel. Ja? Weil das bezieht sich ja nicht auf jetzt. Das ja. bezieht sich ja immer irgendwie auf, genau. habe ich da was falsch gemacht oder was könnte ich anders machen oder wie soll das nur werden oder so. Das Nicht-Ein- und Auswissen hat mit der Zeit zu tun. Ja. Und äh, diese Gedanken, also die Zeit existiert in dem Moment in Gedanken halt, an wann anders. Ja. Und ähm, sucht die Lösung, wann anders. Ja, Also sucht such jetzt nach einem Plan für später. Und ähm, das ist ja auch sinnvoll zu planen. Zum Beispiel, ähm, wenn ich ähm, nach Graz fahre, dann schaue ich, wann fahre ich los. Zum Beispiel. Mhm. Ja, die, diese Art von Planung ist ja absolut sinnvoll. Und ähm, bezieht sich aber auf diesen Organismus. Wann packt der sein Zeug? Wann steigt der in die Bahn? Und so weiter. Und hilft also nicht so sehr für. Ähm, für was ist Bewusstsein? Weißt du, was ich meine? Weil das Bewusstsein ist das, was jetzt ist. Ja. Und in dem diese Gedan ganzen Gedanken auch existieren. Früher, später und so weiter. Deswegen ja. finde ich es ein bisschen missverständlich, äh, missverständlich zu sagen, ähm, es gibt keine Zeit oder es gibt kein später. Weißt du? Weil wenn ja. wir uns übermorgen sehen, dann werden wir sagen, Gell, früher haben wir uns schon auf Skype gesehen. Mhm. Und dann hast du ein früher und später, worüber du reden kannst. Aber was du erlebst, ist immer nur Gegenwart. Mhm. Also das finde ich eine sinnvollere Art, darüber zu reden, zu sagen, wann immer du da bist, ist Gegenwart. Und du bist halt immer da. Und Gegenwart ist immer da. Inklusive der Gedanken früher, später und so weiter. Ja? Und äh, wenn wir jetzt sagen, also dann gibt es so eine Art manchmal, wie zum Beispiel manchmal sitzt man vor dem Rechner oder seinem Tablet oder was weiß ich. Ja, und manchmal nicht. Manchmal ist man am Kühlschrank, manchmal ist man spazieren und so weiter. Ja, also insofern gibt es ein, gibt es ein manchmal. Okay? Und so kann man sagen, manchmal ist es ähm, klar, dass da nur Bewusstsein ist. Und manchmal ist es Nicht-Ein- und Aus-Wissen und dann fühlt sich es einfach anders an. Mhm. Ja? Ähm, und was da passiert, ist, ähm, bei diesem Nicht-Ein- und auswissen ist, dass da Gedanken auftauchen, die äh, ein Problem sehen und eine Lösung dafür suchen. Genau. Und in den Gedanken ist jemand vorausgesetzt, der dieses Problem hat und diese Lösung braucht und so weiter. Und das ist derjenige, der da anscheinend denkt genau. und so weiter. Ja. Und das macht es halt ein bisschen verwirrend. Wenn gesehen wird, das sind halt Gedanken, die auftauchen, wie jetzt Gedanken aufgetaucht sind an, an Zug, an Kühlschrank, an Spazierengehen uh, und so weiter. Ja, dann, ist es, dann, ist, dann erscheint es nicht so problematisch. Dann sind einfach nur Gedanken. Ja. Um, um jetzt auf diese Frage mal zurückzukommen, von braucht es denn Zeit? Ähm, ja und nein. Also es braucht überhaupt keine Zeit für diese Erkenntnis von da ist jetzt diese Gegenwart. Ja? Nur ähm, dann kommen Situationen in denen was anderes so wichtig erscheint, dass das wieder in den Hintergrund gerät. Diese Klarheit oder dieses Bewusstsein. Ja? Und, ähm, und die, diese Situationen anzunehmen Schauen oder wie immer du das nennen willst. Das, das passiert halt in der Zeit. Ja? Also zum Beispiel, wir können äh, super entspannt hier zusammensitzen. Ja? Und dann als nächstes ähm, gibt es einen Anruf von der Freundin. Und dann sieht die Welt wieder anders aus. Oder äh, wir kriegen irgendwie eine Nachricht vom Finanzamt oder was auch immer. Vermieter, keine Ahnung was. Ja. Und plötzlich erscheint was anderes wichtiger, plötzlich erscheint irgendwas als Problem. Plötzlich kommt irgendwas, was nicht so sein sollte, wie es halt gerade mhm. ist. Und in den Situationen ähm, braucht es auch keine Zeit, aber die kommen halt und ziehen automatisch oder gewohnheitsmäßig die Aufmerksamkeit in so einen Tunnel, in dem diese ganzen Sachen vorausgesetzt sind. Ich, der mit dem Problem, ich der die Lösung braucht und so weiter. Ja. Und solange es noch solche Situationen gibt, gibt es halt scheinbar auch noch Zeit. Ja? In denen also eine Lösung in der Zeit ähm, wichtig scheint. Oder weißt du, was ich meine? Ja. Hm. Was, was immer so, mir kommt echt vor, ich habe hab mein, mein Gehirn sowas von zerlesen, und Sinne mir einfach alles gelesen und alles aufgesaugt und so ein Wirr war, so, ein, so ein, ein, eine komplette Verrücktheit, Verwirrtheit, dass so man keine Ahnung mehr hat eigentlich, was, was ich ja wie er sagt. Ich finde es ganz gut, weil, wie gesagt, irgendwann, hoffentlich, macht es einen Klicker und dann was auch, das ist das. So mal einfach, keine Ahnung, Nein, die, das, das, das will es nicht so sein, dass ich irgendwie auf irgendwas Erleuchtendes warte. Ich habe die Hoffnung, glaube ich, schon wieder aufgegeben, was passiert. Ähm, weil die Frage ist, was ändert sich dann. Aber, <lacht> der Punkt ist ja der, dass keiner hat irgendwie Bock auf, auf die, ich sage es so, wie es ist, auf die gleiche Scheiße, die schon oft war. Die ganzen Erinnerungen, die ganzen Muster, die ganzen Gefühle, die immer getriggert wird oder irgendwas. Keiner hat auf, den, auf das Bock. Und es ist klar, wenn es dieses Ich, wenn es dieses kleine Ding nicht gäbe, dann gäbe es das nicht. Und durchaus bewusst. Nur Fakt ist trotzdem, man fühlt sich scheiße. Man, man, man fühlt sich einfach zum Teil. Oder ich, oder ja, ich nehme das wahr, dass es das dann einfach mich fertig macht. Und. Ja, das hing dann auch wie, wie kann ich das stoppen? Mir reicht das nicht, dass es theoretisch war, ja, eigentlich gibt es mich in, mich gibt schon, in der Form, wie ich bin, aber diesen, diesen Bern, die ganze Geschichte, die Identifikation mit dem, das ist Illusion, obwohl das alles ja früher passiert ist, oder war. Mhm. Nur diese, diese, diese, diese Verbindung zu dem zu trennen, verstehst du, was ich meine? Ja, aber, ich glaube schon. Ja. Also, weißt du, so, ähm Du, du sagst, solange es das ich gibt, gibt es Erinnerungen und Muster, die auftauchen und so weiter. Ich würde es umgekehrt sagen. Ähm, weißt du, so ähm, Erinnerungen und Muster tauchen halt einfach auf. Ja, so ähm, zum Beispiel ohne Erinnerungen wäre es sehr sehr schwierig, nach Hause zu finden. Genau, ja. Oder zu wissen, wie man sich anzieht oder wie man also die spricht. Die helfen so. mehr. Genau. Die dienen mehr. Die genau. Die dienen. genau. Und jetzt könnte man sagen: Okay, jetzt hilfreiche Erinnerungen und nicht hilfreiche. Das, die hilfreichen sind die, ähm, die ein, oder sagen wir, die nicht hilfreichen sind die, die sich nicht so gut anfühlen. Ja? ja, weil das ist schon mal so eine Unterscheidung, die lädt natürlich das Ich ein, dazu zu sagen: Okay, die Erinnerung will ich nicht, die will ich schon und so weiter. Genau. So, äh, ähm, und Muster genau dasselbe weißt du so, wir haben jetzt über Erinnerungen geredet, Muster sind einfach ähm, Sprachmuster zum Beispiel ist auch ein Muster ja. oder äh, alles was wir gewohnheitsmäßig tun können, Zähne putzen zum Beispiel da müssen wir nicht die ganze Zeit drüber nachdenken sondern das ist einfach automatisiert ja und ähm, kurz gesagt, diese Muster und Erinnerungen braucht es zum Mensch sein. Ja, also ohne Erinnerungen ähm, wird das Leben... Dann brauchst du halt einen Betreuer. Der okay. dich... Wie kurz weg? Ohne Erinnerungen brauchst du einen Betreuer, der dich nach Hause bringt, ja. mhm. der dir die Zähne putzt und so weiter. Ja? Ähm, was durch Erinnerungen und Muster passieren kann, ist diese Identifikation, dass, dass etwas sagt, ich bin derjenige, dem das alles passiert ist und sonst nichts, statt einfach, da ist eine Erinnerung, die gerade in Bewusstsein auftaucht. Ja? Und das, wenn sozusagen die Welt durch diese Erinnerung gesehen wird, dann äh, dann scheint, gibt es diese Ich-Identifikation. Und das ist, was es was es äh, quälen macht und anstrengend macht und das Gefühl von Getrenntheit schafft und so weiter. Was, sich zu, was es so erscheinen lässt, als wärst du ein Objekt okay. im Bewusstsein, statt des Bewusstseins, in dem diese Erinnerungen auftauchen. Okay. Also, ähm, ich würde nicht darauf warten, dass keine Erinnerungen mehr auftauchen oder dass keine Muster mehr da sind sondern zu schauen, worin tauchen die auf. Also anders gesagt, was ist jetzt noch alles? Weißt du, und so ist es dann einfach, da, da taucht halt eine Erinnerung auf und sagen wir mal, es ist irgendwie eine traurige Erinnerung, schmerzhafte Erinnerung, irgendwie sowas. Ja? Und äh, im Bewusstsein sind also diese zwei Sachen, ein Gedanke, der kommt und das, die Gefühlsreaktion vom Organismus darauf der Organismus der darauf reagiert als wäre dieser Gedanke die Wahrheit, die Wirklichkeit okay und ähm, dann springt ein anderer Mechanismus an und sagt, uh, wie kriege ich diese Erinnerung weg ja, oder wie kriege ich das mhm. Gefühl weg von, der, von dem mhm. und so weiter, ja? statt dass es einfach nur ist, ja das ist was gerade im Bewusstsein auftaucht und, ähm, und das Bewusstsein wird dadurch nicht beschädigt. Das Bewusstsein kann in dem Moment daraus lernen. So ist es, identifiziert zu sein mit einem Gedanken. Also nicht mehr und nicht weniger. Es ist nicht das Rezept, um sich die ganze Zeit gut zu fühlen. Sondern, sondern das Rezept für wenn wir das Rezept nennen, das Rezept für Platz für alles, was auftaucht. Ja, ja und also das, dieses Versprechen von, es gibt nur noch äh, schöne Gefühle, also nur noch lustige Gefühle und positive Gedanken oder nur noch, ähm, da ist nur dieses Ruhen im Sein oder sowas, ja, da, das scheint mir ziemlich theoretisch zu sein.